Your ears to the ground. We're talking about the freedom. It's the best show in time. The, the freedom. Well, well, well, well. Wen haben wir denn jetzt hier? Die Bär? Und mit Helmut. Ich <lacht> hoffe, du filmst nur den Oberkörper, weil dann sieht man nicht, dass ich im Herbst bin. Natürlich, mache ich das, natürlich weißt, meint <lacht> das, natürlich ne? meint das. Ja, aber ihr seid ja gar nicht mehr Motorrad unterwegs. Nein. Äh, ich wir glaube, sind Helmut wollte primär fotografieren. Ist, ja, und wir sind mit den E-Bikes. Die E-Bikes e haben wir jetzt seit ganz kurzem, also irgendwie zwei Wochen. Und die wollten wir hier bis bisschen. In der sächsischen Schweiz. So mit Baumstämme und so, gell? Das mag ja nicht nur beim Motorradfahren, das mag ja auch beim Mountainbiken immer mich quälen. Und generell die, die, die Gegend ist halt super schön zum Wandern, äh, super schön zum Fotografieren. Ich konnte hier wirklich schon ein ganz coole Sachen umsetzen, unter anderem Lilienstein 3 Uhr morgens, 3 Uhr morgens, 3 Uhr morgens, 3 Uhr morgens. 3 Uhr morgens. war macht echt Spaß und, äh, ja, und jetzt hier haben wir auf dem wirklich netten Campingplatz im Aktivhof, hier haben wir bei euch getroffen sehr cool <lacht> <lacht> und, äh, sehr feucht fröhlich ja genau hat sehr viel Spaß gemacht muss ich sagen aber jetzt zeig noch mal deine Maschine weil das ist ja echt krasses Ding eigentlich Man sieht ja, eigentlich leider eins nicht davor ja aber so eine Shimano und dann haben wir noch SRAM dahinter ja, genau, Fully. Schön, dass man damit wirklich im Dreck fahren kann. Und Aha, Alkoholiker. <lacht> ist alles, ist alles von Bier. Das die. Ah. Das war so das Frühstück. Das ist das Frühstück? Ja. Aber dass du so dürr bist, das ist, also immer wenn ich was trinke, da schaut das eher so ja, aus. Ja, sie raucht dafür mehr. Ah, okay. Und wo geht es jetzt als nächstes hin? Wir fahren jetzt äh, seit gestern Mittag, ist in Tschechien die Grenze offen. Und jetzt fahren wir auch gleich rüber. Ja, so ist richtig. Weil im Endeffekt, äh, diese Sandsteinformationen, die gibt es ja nicht nur hier in der sächsischen Schweiz, sondern auch in der böhmischen Schweiz und äh, die wollen wir uns jetzt anschauen. Alles klar. Du, pass auf dich auf. Hat echt Spaß gemacht. Ja. Euch eine richtig tolle Deutschlandtour Danke. Euch ja, auch. Euch, oder euch nur noch eine Tschechentour. Bleibt oben immer. Ja. Und wir treffen uns vor allem im Moped. Ich würde mich freuen. Bis bald. Machen wir. Tschüss. Tschüss.